Und, äh, wir haben heute einen Tag Brötchen. Mega! Hier wird die neue Woche gestartet äh, mit Kuchenbacken. Das ist was, was ich sehr lange nicht mehr gemacht habe. Wir haben natürlich keinen Backofen äh, im Bus und auch keinen Omnia. Ähm, Backofen, was es jetzt ergibt. Ja und äh, morgen ist Muttertag und äh, ich habe gesagt, ich backe einen Kuchen. <lacht> es wird äh, Zwetschgenkuchen. Es sind eigentlich noch ganz viele Zwetschgen hier eingefroren von ähm, den letzten Jahren immer. Und ja, das mache ich mal den Tag, lege den über Nacht hinten in den Kühlschrank und dann äh, mache ich morgen früh äh, den Kuchen fertig und dann kommt er dann in den Ofen. Der Teig ist fertig geknetet, kommt jetzt ähm, in die Frischhaltefolie und dann ähm, in den Kühlschrank. Und dann äh, wird der Teig für die Streusel auch schon gemacht. Ab In den Kühlschrank mit den Streuseln und dann geht es morgen weiter. Morgen aus Tübingen in die neue Woche und meine Haare gefallen noch immer, mir zumindest, also ist immer ganz gut und äh, wir haben heute Muttertag, deswegen ist äh, Kate direkt zum äh, Blumenwiese hier in der Nähe gesprintet, ähm, um ein paar schöne Blumen auszusuchen und ich würde auch mal ein bisschen was Gutes tun für meine Schwiegermutter, meine Mutter habe ich eigentlich ja in der Nähe, ähm, und äh, bereite hier das Frühstück vor und Kate hat heute Morgen schon diese Zwetschgen aus dem Gefrierschrank geholt, so dass die auftauen können. Dann kann sie heute Mittag weiter mit dem Kuchen. So playin any, playin any hey, bist du wieder? Was wieder. Warst du erfolgreich? Ja. Ach, schön. Hey, ich habe das, das Feld noch nie so voll gesehen mit Menschen. Dass so viele pflücken, alle noch kurz äh, am Morgen was pflücken für die Mutter. Schön, fresh flowers. Und dann auch noch aus Holland. Ah, ne, sie kommen nee, ja sie aus Deutschland. Kommen aus hier, hier vom Feld. Aber Tölfen gefällt mir auch. Ja, ist immer schön. Okay, Farbenfroh. Aber man musste lang suchen. Es war schon ziemlich abgefegtes Feld. Okay, aber du ja. hast ein paar schöne gefunden. Ja. Und jetzt dann Frühstück weitermachen, richten. Ja. Und dann können wir sie in die Sonne setzen. Hammer. Und die Zwetschgen liegen jetzt im Wasser, damit sie schöner und schneller auftauen. Ja, ich habe gestern Abend natürlich vergessen, aus dem Gefrieren zu holen schon. So wie immer. Ah ja, aber das passt. Oder? Ja, so wie es auch. Das sollte in der eine, so Mikro auftauen. Dann so mache ich nachher nach dem Frühstück den Kuchen fertig. Oh, ich freue mich schon. Darf ich weil, auch ein Stück eigentlich? bist du gar keine Mutter. Hab's Darf ich denn kein Stück? Ich würde ich würd extra extra laut und äh, äh, fröhlich mitfeiern. Dann darf ich doch bestimmt ein Dann Stück. Du auf jeden Fall. Okay. Tada! Boah, es gibt Frühstücksei. Mega! Brötchen! Die Tische ist fast fertig und dann können wir. Teig ist äh, eingedrückt. Ähm, ich mache es einfach mal mit der Hand rein datschen äh, und nicht ausrollen. Das finde ich geht einfacher. Und jetzt werden hier schön die Zwetschgen äh, reingestapelt. So sieht es jetzt aus. Alles drin. Jetzt fehlen nur noch die Sträufe. Also Kuchen ist äh, geglückt. Geglückt, sagt man das. Gelungen. Boah. Was ist gelungen? Der Kuchen. Der Kuchen. Sehr gut. Ich freue mich. Mutterbeigruppe. Schatz, was sagst du zum Kuchen? Boah. Mega. Was denkst du, schmeckt er? Ich ich ich ob man, ich das ja, noch kann. Das muss ich mal. Ich habe lange nicht mehr Kuchen gebacken. Ja. wieder. Hey Kate, wie ungewohnt ist es, äh, wieder am Herd zu stehen. Also du bist am Backen, am Herd stehst ja, du, da hast eine äh, volle Küche da. Ich habe zu viel Platz. Zu viel Platz? Zu viel Platz nicht gewohnt. So, Timer geht. Das heißt, die Nudeln sind fertig. Da gucke ich dann mal nach. Und da bei dir geht es zu so schnell? ja, ist dran Hui. Ui. ich, ich, ich dachte, es ist gut. Kannst du das Feuer nicht was Doch, weiter runter drin? Drin, ah, ah, okay. Man. Perfekt. Ja. Hier geht das, die Nudeln ja. aus. Also ja, ich mal schauen. Die ah ja. Ist auch sinnvoll. Aber eigentlich müsste es lang genug sein. reicht dann für ein bisschen oder? Was denkst du mir? Probier mal. Was ist Das ist ja fallen Ja. Okay, aber wir waren noch eigentlich dabei auch, wie es ist jetzt, so eine ganze Küche zu haben. Ja, sehr ungewohnt. Die ganze Küche ist größer wie unser Haus davor. Man kann <lacht> im Stehen kochen. Normal muss ich immer sitzen. Oder mhm. so ein bisschen. Und das ist separates das Schlafzimmer und... Äh, völlig, völlig verrückt. Bad. Ja? Ja, aber auch eigentlich wieder sehr gewohnt, als wäre man gar nicht weg gewesen so. Finde ich auch, ja. Irgendwie ist es äh, auch richtig schnell wieder richtig äh, gewohnt. Also ist schon krass, wie schnell man sich gewohnt einfach an seine Umgebung und das, ja. was man hat. Das heißt, entweder mit ganz wenig oder mit ganz viel, man gewöhnt sich an beide ganz schnell. Zumindest Bier, aber... Ja. <lacht> Ja, dann äh, kochen wir ja, weiter ja. und dass ja, wir, das wir auch das Abendessen kommen. So, ich habe den Tisch ganz schön gedeckt. Ah, warte, ist noch scharf, ja. Aber es fehlen noch Gabeln. Ja. Haben wir verwöhnt, ja. Wow, lecker. Okay, es schmeckt köstlich. Freut mich. Also guten. Wir sind außen im Garten ja, von deinen Oma. Oma ja. Gartenhäuser, Garten und und jetzt Ist es hat richtig sommerlich? 27 Grad so warm hat es für die ganze Reise noch nicht gehabt. Von einmal in Deutschland und dann ist Sommer und jetzt wird natürlich gegrillt. Klar, das ist was, was wir nicht machen können müssen mhm. jetzt. Ja, ah, ich freue mich schon. Die Teller gefüllt. Oma stehst auch dazu. Oh, so Guten. Danke. Salat kommt auch noch dazu. Es ist Samstagabend und äh, ich habe mir noch einen Kaffee rausgelassen. Ich bin eher. Ähm, Fraktion Tee abends ja, und ich hast. mache mir gerade einen Ingwertee. Frischen Ingwertee? Ja. Ich, Ingwer und dann. ich weiß nicht, wie ihr drauf ist, ob ihr überhaupt auch abends mal Kaffee trinkt. Ich mag das ja echt bei sonst Wir haben eigentlich gerade gegessen, wir kommen von Alex und Marie, hatten einen sehr, ja. sehr schöne Tag. Wir waren den ganzen Tag da, haben auf den Kleinen aufgepasst Genau, es gab ein bisschen Babysitten und das war, äh, das war, schön. Das war sehr schön und äh, ja, das war auch diese Woche dann wieder sehr schön. Geht, ja, auch geht schnell. sehr schnell. Freunde vorbei. treffen, Großeltern, Grillen. Genau, wir haben so ein paar Sachen mit dem Bus erledigen müssen. Auch Umraumen, putzen. Ja. Andere Sachen noch erledigt. Und gibt genug zu tun. Die Tage verfliegen auch total, finde ich. Ja. Und deswegen und haben wir gesagt, wir bleiben auch noch eine Woche hier. Genießen genau. Das weiterhin, bevor es dann weitergeht. Und wohin, das äh, erfährt ihr dann nächste Woche. Genau. Ja. Also. Mach's gut. Dach, Dach. Du, du, du.